das stück fehlt mir noch Oha. sind das 0,03 prozent theoretisch sollte es das ja. sein also ist es ein gut. besonderer moment wie ich mit darf hier können sie sehen wie ein verrückter mensch 100 in einem losten schafft. kann das in ich meinem Video ja, Gehört Fabio walker liga Nee, Junge, ich muss Mathe lernen also zu Und äh, Spar-, äh, Portugal Ich muss auch irgendwann mal... Ach, ah, wir genau ein bisschen mit. Spar mit dem Spar-Zadab Mit dem Spar-Zadab Nee, Spanien muss ich noch irgendwann mal schwitzen ich ich, ich, ich, ich Spanien nicht, weil wir lasten für <lacht> <lacht> Also muss aber noch mal raus da also, das ist eine kleine ich, weiß, ich bin halt vor Rocky die Statics, obwohl ich halt weniger geübt habe als er. Also, es ja, geht. Du hast weniger geübt ja. als Rocky. Ich hab ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich hab ich Österreich überhaupt was vor dem Rennen gemacht. Fahrfinder, Ja! Let's go! Was für ein ist, ist, hart, ist ja. 500 Prozent. Obwohl wir dann noch. ein Toxisch. Ja, du hast nur 500 Prozent. Doch! Ich glaub, doch! doch ich echt einfach hart drin, Mann. GG! Ey. GG, Rocky, jetzt zeig's einfach was du tun wolltest. Ja ja klar, ja, klar mach ich die noch. noch. Sonst kacke. Nein, den Trigger und den Trigger musst du sie da lassen. Wenn du diese eine Straße was? noch hast? Hast du denn 101% genau. wenn du diese Straße noch hast? Den Trigger muss man die da lassen. Yay, Rocky! Kill! Okay. Okay, oh, da. der Mann! mir auf der gezeigt, was für ein Idiot Alter, war! Mann, Rocky, du hast gezeigt, du bist der Behinderte von uns allen! Hey. Wir haben einen Behinderten, der körperlich behindert ist. Wir haben einen geistlich Behinderten, das ist Björn. Wir haben einen Hater. richtig behindert, wir, <lacht> uh... wir haben einen doppelt das ist Adrian. Und wir haben einen Jungbehinderten. wie heißt es? Also wir haben einen körperlich behindert. das ist das fette Girl. Ja, dann haben Lori. Ist ja auch behindert ist äh, Lori. Lori hat ein Tubo, also er hat Krebs. Keine Ahnung. Lori ist dieser Krebskracker. Lori die holt die make a a wish Also Manche Singer sind hier rot. Ich weiß auch mhm. nicht, warum man die nicht kriegen kann. Ja, ja, dann fahr da jetzt hin. Wobei das hier müsste ich ja. eigentlich kriegen, aber. Es gibt ab und zu mal so, so Tankstellen, die man erkunden muss. Aber dafür müsste man theoretisch durch die Tankstelle, durch die Tankstelle selber fahren. So, Rocky, ist jetzt aber egal, du spürst jetzt mit uns. Das kleine e